Peace Leute, ich bin's euer und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Assassin's Creed ha Valhalla. Der Königsmacher mit Teil 2 und wie gesagt unten rechts abonnieren nicht vergessen und schreibt in die Kommentare wie ihr mein Video fandet. Wie gesagt ich baue meinen Kanal gerade auf und ich wünsche, freue mich über jeden Abonnenten der dazu kommt und ich helfe euch und gebe euch Tipps und Tricks für Assassin's Creed Valhalla wie ihr weiterkommt. und Versucht die ganzen Geheimnisse zu lösen und wie gesagt, schaltet einfach mal die Quoten ein und abonniert meine Videos und wie gesagt, jetzt viel Spaß mit Assassin's Creed Valhalla. Mal in die Kommentare reinschreiben, wie weit ihr bei Assassin's Creed Valhalla seid. Ja, auch mal gut zu wissen. Ich muss sehen, was du siehst. Brandschatzten auf dem Weg. Das waren nicht wir. Euer Volk hat... Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rütz' Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön ein Heim sein Eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich. Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim, ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame, versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... <lacht> Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Zwistigkeiten zwischen Dachsen und enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor, vom raben -Clan. Bist du Oswald? Ich... Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in Estengla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist Ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von Ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst so, du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänen Waldis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Waldis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Schon mal ein schlechtes in Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr besetzt Assassin's langsam. Findet. Irgendwas ist hier im Busch. Halt Plattform ist auch das. Ist bete womöglich dieselben Männer, die die Mauern von Norweg angriffen. Bleib hier, ich sehe nach. So, da, da gehen wir jetzt mal nachsehen. Sie werden sofort angreifen. Hm, mm, Tor verleiht mir Kraft. Hm. Du entkommst nicht. Hm. Dein Boden ist auf solche Feiglinge! Ich gekämpft. Ah! Ja, nichts mehr. Meine Innereien, ein Freudeschreien. Ich wusste ah! gar ah! nicht, ah! dass ah! du ein Poet bist. Ihre kleinen Sorgen, ihre kleinen Leben. sie bedeuten mir nichts. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. klar, Sie haben alle getötet. Mögen Sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause, für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr bis als jetzt gerade und Sie beginnen vielleicht, dich zu mögen. Ja, verzeih, ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es Sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir nur, wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimm. Ein florierendes Städtchen. Lords, Ladies, heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Waldis. Du unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Bruder, das Der ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. dir. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus. lasse ich mich nicht beleidigen. <lacht> Bist du deswegen hier? Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? <lacht> Kürzer hast du etwas gesagt? Langweilig, dich Wolfsmann. Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen und seinen Thron sichern muss, dann ist es so. <lacht> es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger Hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Rüds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen, habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsma, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh, so leicht verwundet von wahr. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde, und dann schlafen selbst. Mein Schlaf ist was? Bitte hört auf. Ganz recht. Das reicht. Auf die Fresse. <lacht> Ich nannte uns schlaff, weich, schwach, zart. Das ist lächerlich, absurd. So ich sicher nicht der Königin. So regeln wir solche Sachen in East England nicht. aufhören allesamt das war genug spaß für heute wenn das alles ist, was ihr vermögt. Wundert mich, ist Englers Zustand nicht... Du bist... Sch Ach Schafhirte. Daran ändert auch dein nordischer Freund nichts. Ohne König geht uns besser. Ja, gerade Nun gut, Warte. das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Med. Die Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruhe dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in Estengler. Das verspreche ich. <lacht> Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen. Langhaus auf und mach meine. Mir ja, sei meine Augen. Räum das Langhaus auf und mach meine Brüder wach mit dem kältesten Wasser, das du findest. Evo! Ich, ah, guten Morgen. Früh der? Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzung für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh als auf diese Beleidigung. Hm. Oh. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Ah, Stadthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur, doch sei unbesorgt. Ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wer Lord Halfdan jetzt hier, hältst du längst deinen Lohn. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Hier kommt Finn, unser Hund. Viel Gebell und Gejaul. Doch er beißt nicht. Er hat keine Zähne im Maul. <lacht> äh, was war denn das? Ein aus Wald, Ein Wortgefecht mit Reim und Versmaß. Versuche es selbst. Antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Äh, gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, macht dich über sein Aussehen lustig. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee hm. ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... Äh, vermoderte Blätter! Oh ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuns. Beleidigt er dich, lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh. Doch dein Hirn schwimmt in Med und dein... Kopf ist voll Stroh. Stroh! Kopf ist voll Stroh. Er markiert den starken Mann, doch tief im Inneren ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Doch der Wind, den du meinst... Weht dir zwischen den Knien. Weht dir zwischen den... Oh, oh du meinst Fürze. <lacht> Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren. Er eignet sich nicht für den Thron, viel zu weich und zu zahm. Schlag zurück und werde persönlich. Greif seine Mutter an! Aus dem Mutterleib krochst du gar hässlich und lahm. Als sie dich endlich sah, fiel gleich um sie vor Scham. Gut gesprochen! Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit Es wird nur umgehen, das lasse ich dir. Das wird die silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen. Finden wir es heraus, Finn. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Das meinst du nicht ernst, Oswald. Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod, ja. Yeah. Dann reden wir lieber. <lacht> zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist... Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte. Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe See Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Ich hoffe, du bist bereit. Ah, das muss ich wohnen. Gib zusammen. Lass uns nicht zu so lange warten. Das wäre eines Königs nicht würdig. Ich stieß auf diese uralten Fehle, mit Hererheiten, mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge? Bitte, o oh Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag.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 Geschafft. Nun Rangler 18. Erledigt. Du hast nicht verlernt, wie man ein Feld einhaselt. Ich mag schon viele Sommer in Estengler sein, doch bleibe ich immer Däne. Müssen wir das tun, Eivor? Ja, wir müssen das Stärke tun. und Mut sind immer von Vorteil, Oswald. Du wirst beides brauchen, sollen die Dänen dich als ihren König annehmen. Wahre Stärke erwächst aus Entschlossenheit, Eivor. Sie spricht zu uns. Eine strenge innere Stimme. Von sprechenden Eingeweiden habe ich nie gehört. Aber eine flinke Axt brächte sich schnell zum Schweigen. Sei vorbereitet. Warte, du bist unbewaffnet. Gib dein Bestes, mir geschieht nichts. Wir schmieden dich noch zum König. Zurückhalten war das zu hart, das war ein guter Schlag. Weiter so, den hat ja. du erwartest von den Dänen diesem schmierbauch zu folgen. Noch noch atme ich oder zeig mir, was du kannst. Sachse, ja. so wirst du niemals König. Ist dies das Beste, was ist, Engler zu bieten hat? Ja. Und ich werde es beweisen. Na komm, Köpfe! Ja. Ja. Evo siegt. Doch du hast uns etwas bewiesen, Oswald. Bleib liegen, Oswald. Das genügt. Ich werde nicht liegen bleiben. Du hast tapfer gekämpft. Nicht sehr geschickt, aber mit Kampfgeist. Und Mut. Wehre dich immer mit allem, was du hast. Selbst wenn du dreckig kämpfst. Selbst wenn du die Regeln brechen musst. Denn es gibt keine Regeln. Nicht wenn du dich einer Herausforderung stellst. Darin liegt die Ehre. Nicht im Sieg, sondern darin, den Kampf nicht zu scheuen. Eine kleine Rangelei stimmt die Brüder nicht um. Oswald muss endlich handeln. Missstände ausräumen, sich gegen Rüt und seine Männer wehren. Die Plünderer, die Betheleer angriffen, haben ein Lager am Ufer. Je eher wir sie beseitigen, desto besser. Das würde deinen Ruf enorm verbessern. Und wenn du Kriegsbeute mitbringst, als Geschenk für die Brüder, stünden sie in deiner Schuld. Dann wetze deine Klinge, Oswald. Eivor, deine Schiffsmannschaft wäre eine große Hilfe bei dem Angriff. Aha! Ist das Segel? Schlechter Zeitpunkt. Bisher war niemand bereit, sich gegen Rüds Clan zu erheben. Wir sind ein Reich der Bauern und Händler. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Ich hoffe, dein Glaube an Schweinehirten ist nicht unbegründet, Eivor. Es gibt viel zu tun, ja. Aber wir werden uns erheben und uns Rüds Clan stellen. Gott wird dafür sorgen. Das dauert nicht lange. Diese Made schicken wir zu Oden. Sie haben niemanden verschont. Das tun wir auch nicht. Ja. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Du kämpfst gut aus Wald. Hat die Todesangst ein Schwer zu großen Taten. Was immer ich fühle, lass es weitermachen! Super. Uh. Ein Wir sind wie Das ist doch schön. Was gefällt. <lacht> Na, es genug, dass alle zufrieden sind. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein hart erkämpfter Sieg. Der erste von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Na, oh komm. Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwegen. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort. Komm und auch Freikin. Seeker! Seeker! Was haben wir denn da? Kein Schlachterprobter Däne würde diesem Schmalzklumpen jemals in den Kampf folgen. Es ist mir gleich, wie viele Schilde er mir bringt. Du lehnst meine Geschenke also ab, Bruder? Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist ein großzügiges Angebot, Bruder. Es wäre dumm, es auszuschlagen. Wenn du ablehnst, wird deine Schande die Namen deiner Söhne und Enkelsöhne beschmutzen. Halt dich da raus, Wolfsmal. Nimm das Geschenk. Wir haben größere Probleme. Ah, ja, er schlich um die äußere Mauer und suchte nach einer Ritze, um ein paar Dutzend Männer einzuschleusen. Wo es einen Speer gibt, gibt es noch mehr. Vielleicht hätte er uns was verraten können, wenn er noch leben würde. Ich ließ gerade Wasser, als er mich überraschte. Es hieß entweder er oder meine Pflugschar. Wo hast du ihn gefunden? Vor der Wallanlage von Norwig, direkt am Ufer. Sie werden nach Zugängen suchen, um eine Horde Plünderer hineinzuschmuggeln. Gott, suche einen anderen Speer. Wir verhören ihn. Ich sehe mich um. Ihr anderen bleibt hier und außer Sicht. Wenn mir jemand verdächtig vorkommt, bringe ich ihn her. Rüls Späher werden ihr Lager bei ihren Booten so, vor der Stadt aufgeschlagen. Der von Einer von, von ihnen. So Halle. Halle. Folgt sobald. Und das wird dann weitergehen, eine hohenreiche Rückkehr. Bis dahin. Abonniert nicht vergessen, haut in die Kommentare, wie ihr meine Videos wandelt. Und bis dahin, euer Red Devil. Peace.